Hi und herzlich willkommen zum Webinar. Heute zum Thema 10 Dinge, die wir öfters sagen sollten. Ich freue mich sehr, dass du heute dir Zeit nimmst und dieses Webinar dir anschaust. Und wenn es dir gefällt, kannst du es ja im Anschluss an deine Freunde und Bekannte weiterschicken. Warum beschäftigen wir uns heute mit zehn Dingen, die wir öfter sagen wollen? Es ist mir aufgefallen, dass wir, auch wenn wir weniger gestresst sind und eigentlich ganz gut gelaunt, gewisse Dinge, die uns im Leben passieren, für selbstverständlich achten. Und diese selbstverständlichen Dinge, die gehen so an uns vorbei und es gibt keinen Punkt, an dem wir sagen, ach, guck mal, da ist was passiert, da ist mir jemand netter begegnet, ähm, diesen Punkt möchte ich irgendwie für mich in dem Tag markieren oder verankern. Und die Dinge, die wir dann dazu nicht sagen, die geben uns eben nicht das Signal, dass etwas passiert ist, was eigentlich ganz schön ist. Und ich möchte einfach mit einem Beispiel einsteigen. Das Beispiel heißt, Five. Ähm, das ist etwas, was wir durchaus einander sowohl im Arbeitsalltag als auch im privaten Umfeld viel öfters sagen könnten. Wenn wir zum Beispiel merken, dass etwas läuft, dass etwas funktioniert. Vielleicht kennst du das A-Team, wo der eine immer gesagt hat, ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Und wenn du in deinem Alltag feststellst, dass dein Plan funktioniert, dann kannst du entweder dir selber im Spiegel oder jemand, der zu diesem Plan beigetragen hat, die Pfeife sagen Es gibt ja auch ähm, ausgeflipptere Versionen davon. Du gehst auf die Straße und äh, überstrahlst die Passanten mit deiner guten Laune, weil etwas so gut geklappt hat und gibst spontan auch ein paar Leuten auf der Straße deine fünf Finger, sodass alle merken, irgendwas Gutes ist passiert. Ding Nummer zwei was wir öfters sagen könnten oder sollten. denn es mal ganz pauschal, etwas Nettes. Etwas Nettes meint, wenn wir wirklich jemand begegnen und wir sehen, oh, das ist eine nette Bluse oder der Mensch sieht gut aus, ist erholt und wir müssen nicht schleimen und wir müssen in dem Moment nicht etwas erfinden. Aber wir merken in uns, dass wir gerade etwas Schönes gesehen haben. Wie gesagt, es geht um diese kleine Markierungspunkte in dem Alltag. Und wenn du feststellst, du merkst gerade etwas Schönes und etwas gefällt dir und dieses etwas hat mit dem Menschen dir gegenüber zu tun, dann verheimliche es nicht und gib es dem Menschen zu erkennen, dass du etwas Nettes an ihm gefunden hast. Eine Steigerung davon ist, wenn du einem Menschen, dem du begegnet und mit dem du zusammen etwas tust, etwas besprichst, etwas erschaffst, etwas löst, ein Problem oder irgendwas anderes machst, auch durchaus sagst, du bist toll. Das ist etwas, was wir viel, viel öfter im Alltag einander sagen könnten, weil das ist nicht einfach nur eine Aussage, eine Botschaft, wie du in anderen Menschen findest, sondern das ist ein, eine Erinnerung auch an die andere Person, dass auch in dem Alltag dieser Person gerade etwas passiert und dass das Leben schön ist. Und mit diesem kleinen Satz, der hat nur drei Wörter, du bist toll, können wir einander ganz, ganz viel Gutes tun. Und das sollten wir viel öfter. Nummer vier, auch etwas Ermunterndes und was wir ähm, eigentlich ständig sagen könnten, weil ja ständig irgendwas noch nicht so gut ist, wie wir es haben wollen, zumindest ähm, empfinden wir das oft so, ähm, dass alles gut wird und das sagen wir oft in Situationen, in denen etwas richtig schlecht ist, um jemand aus dieser ganz tiefen Phase rauszuholen, aber wenn wir es auf halben Weg schon sagen würden, oder wenn es nur ein bisschen nicht gut ist, dann gibt es ähm, uns selbst und auch der Person, zu der wir das sagen, etwas Mut und etwas Kraft mit der Situation umzugehen. Also viel öfters auch sich selbst im Spiegel ähm, sagen, alles wird gut. Es gibt ja auch diesen Spruch aus dem Film, den ich sehr liebe, am Ende wird alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist auch noch nicht das Ende. Nummer 6. Oft vermisst in Gesprächen den ich lausche, ich weiß es nicht. Es treffen sich fünf Menschen, die besprechen ein Thema. Jeder weiß ein wenig und das wird alles zusammen auf den Haufen geworfen. Nur oft, ähm, wenn wir gefragt werden, dann suchen wir irgendeine Antwort und es wäre manchmal viel einfacher zu sagen, ich weiß es nicht. Denn es wäre a ehrlich und b würde es der Person gegenüber ersparen, in unserer Antwort etwas zu suchen, was ihr da nicht findet, eine Antwort auf ihre Frage. Also wenn dir eine Frage gestellt wird, auf die du wirklich keine Antwort weißt, dann sei nett und denk daran, die andere Person hat auch nur begrenzte Zeit am Tag, ihre Antworten zu finden und wenn du die Antwort nicht hast, dann sag doch einfach, ich weiß es nicht. Eine weitere Geschichte, die wir öfter sagen können, und auch die hat mit Ermunterung und sich gegenseitig Mut machen zu tun. Du schaffst es. Du schaffst es kann man auch sich selbst im Spiegel sagen. Man kann sich angucken, gerade wenn man wirklich an sich zweifelt, etwas Kraft braucht und nicht weiß, wie man das hinkriegen soll. Man sitzt vom Computer meistens. In solchen Situationen schlägt sich die Hände über den Kopf und... Es ist wirklich so das Gefühl, die Welt bricht überein, ähm, steh auf, bleibe nicht vor dem Computer sitzen, geh zum nächsten Spiegel, den du finden kannst, im Zweifelsfall hat bestimmt dein Smartphone entweder eine Spiegel-App oder einfach die dunkle Oberfläche vom Smartphone, könnte auch als Spiegel dienen. Schau da rein und sage ganz überzeugt, sag es mehrfach nacheinander, du schaffst es. Genauso kannst du es auch anderen Personen sagen, denn die brauchen auch diese Aufmunterung und diese netten Worte, die wir viel öfters sagen können. Die Klassiker Entschuldige bitte, das ist etwas, was fällt öfters auf den Tisch. Das ist selbstverständlich, wenn man sich angerempelt hat oder wenn man etwas getan hat, was der anderen Person vielleicht nicht gut tut, dass man äh, es einfach so stehen lässt nach dem Motto, die wird schon damit zurechtkommen. Die wird vielleicht damit zurechtkommen, aber es wäre viel viel besser, wir würden viel öfters, entschuldige bitte, benutzen. Eine etwas stärkere Form davon noch ist, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, mit der Person ins Gespräch zu gehen und nicht einfach nur vorbeigehen, entschuldige bitte sagt, sondern im Gespräch sagt, ähm, es tut mir leid und auch das Thema anspricht, welches Leid tut. Und ähm, hier geht es nicht darum, wer Recht hat. Und hier geht es nicht darum, wer wem was schuldet oder wem wem was angetan hat. Hier geht es wirklich darum, sein Ego zurückzustellen, für die andere Person da zu sein. Wenn man merkt, man möchte in der Welt nicht immer nur sich selbst präsentieren, sondern auch für die anderen ein netter Mitmensch sein und die Beziehungen gut pflegen, dann geht man zu der anderen Person und bespricht mit ihr das Thema und sagt ihr viel leichter. Und ihm insgesamt im Leben auch viel öfter, es tut mir leid. Es tut nicht weh, das zu sagen. Ähm, wir vergessen aber oft, dass das ein wichtiger Faktor ist in unserem gemeinsamen ähm, Leben. Zwei habe ich noch: zwei Vollige Klassiker. Einmal Bitte und einmal Danke. Das Bitte ähm, trainieren wir uns unseren Kindern von klein aus und sagen das Sauerwort mit zwei T und das ist dann nicht flott, sondern wirklich bitte. Und das könnten wir viel öfter überall einsetzen, ob im Supermarkt, an der Kasse, ob in Zusammenarbeit mit anderen Menschen im Büro, ob in E-Mails. Einfach dieses Wort öfters benutzen, das tut ganz oft kleine Wunder. Das Wort Danke tut es genauso und beim Wort Danke gibt es noch einen sehr schönen Spruch. Bezogen auf Geschenke. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann gibt es diesen klassischen deutschen Satz, den ich äh, schon immer merkwürdig fand, ähm, das tut doch nicht Not oder es war doch nicht nötig. Und äh, was wir damit tun, ist der anderen Person zu sagen, äh, du hast mir zwar was mitgebracht, aber ich brauche es nicht. Und damit tun wir der anderen Person indirekt eigentlich nichts Gutes, und in diesem Zusammenhang kannst du dir vielleicht einfach einen, einen anderen Zauberspruch merken, der heißt, annehmen ist schenken. Wenn du das Geschenk, was dir eben gemacht worden ist, annimmst, dann schenkst du der anderen Person Wertschätzung, dann schenkst du der anderen Person Anerkennung für die Zeit, die diese Person verwendet hat, um dir dieses Geschenk zu machen. Und das ist definitiv etwas Gutes für die Welt und das sollten wir auf jeden Fall viel, viel öfter machen. So, das waren sie jetzt die zehn Dinge von klassischen Bitte, danke, entschuldige bitte, es tut mir leid, du schaffst es, alles wird gut, du bist toll, die ermunternden Dinge, ich weiß es nicht, gefeif oder einfach etwas Nettes und ich habe noch einen kleinen Bonus Nummer 11 für dich. Und ähm, dieser Bonus ist, was wir öfters, viel öfters sagen sollten, ist nichts. Ja, Einfach in Gesprächen mal Klappe halten, mal zuhören, denn aus dem Zuhören entsteht in der Aufmerksamkeit, die du dann hast, viel mehr in deinem Kopf, als wenn du immer reinhaust, mitpowerst, ähm, Wörter reinpustest in das Gespräch und die anderen Personen vielleicht gar nicht, wahrgenommen hast in dem, was Sie mitgebracht haben zum Gespräch. Versuche es einfach mal im nächsten Gespräch nicht zu sagen, zuzuhören, Fragen zu stellen und aufmerksam zu sein, was andere zu sagen haben. Und schaue, ob es irgendeine Veränderung in deinem Leben gibt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es nützlich für dich war, dann leite dieses Video an ein paar Leute weiter, für die es auch nützlich sein könnte. Und ich freue mich, wenn wir es das nächste Mal sehen. Bis dann. Ciao.